Ich bin der David, ich komme vom Ammersee, aus Weilheim, bin da groß geworden und habe vor fünf Jahren die Firma DB Analytics GmbH gegründet, aus einem Projekt mit E.ON heraus. Im Bereich Erneuerbare Energien war ich als Berater tätig, als Junior Consultant und habe dort E.ON beraten, wie man Online-Marketing-Kampagnen verbessern kann und habe das Ganze aus dem analytischen Aspekt auch vor allem beleuchtet. Genau. Die ersten zwei Jahre der Firma habe ich hauptsächlich Dienstleistungsgeschäft gemacht im Bereich Digitalisierung. Ich habe Firmen geholfen, ihren Online-Auftritt zu verbessern, habe aber auch Online-Shops gebaut und auch sehr viele Reports und Dashboards entwickelt mit anderen Tools. Aus dieser Arbeit heraus habe ich dann festgestellt, Hey, ich kann auch selbst ein eigenes Report-Tool bauen und hat man auch ein bisschen mehr die Lust auf dieses Projekt, auf dieses Produktgeschäft bekommen, um ein eigenes Produkt zu schaffen. Und dann habe ich auch einen Programmierer kennengelernt, der mit mir gemeinsam dann angefangen hat, an dieser Plattform zu entwickeln, die jetzt in der ersten Version als Alpha im Testlauf ist derzeit. Und wir testen es mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Aktuell arbeiten wir mit einer Social-Media-Agentur zusammen die ihr komplettes Monitoring über unsere Software abdecken möchte. Und die Social Media Agentur nutzt es, um zum Beispiel kundenübergreifend festzustellen, okay, welche Kunden müssen überhaupt jetzt als nächstes angegangen werden. Sie haben dann praktisch auf dem Dashboard verschiedene Kunden und Metriken auch, die man untereinander vergleichen kann. Und äh, die Agentur ist da sehr glücklich darüber und kann dann jetzt, äh, ohne dass sie tausend Excel-Sheets und zig beliebige Zugänge hat, in einer Übersicht, ganz einfach und schlicht, äh, aber straightforward äh, verstehen, okay, wo muss was verbessert werden und wie verbessern wir es. Und das ist aktuell auch unser Ansatz, das heißt, wir suchen ähm, wir suchen Kooperationsmöglichkeiten, wir suchen andere Startups, die gerne mit uns äh, am Thema Smart Data zusammenarbeiten möchten. Und wir bieten dafür unsere Plattform an, später auch als Open Source-Variante, äh, weil wir das Ganze auch den Menschen geben möchten. Ähm, wir stehen dafür ein, dass wir äh, Daten nicht zentralisieren möchten, sondern wir möchten ein dezentrales System von Daten haben, weil wir daran glauben, dass, äh, dass Daten zu den Menschen gehören. und das Eigentum der Menschen ist und wir möchten ein Cockpit für die Menschen schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, auch Kontrolle über seine Daten zurückzubekommen und trotzdem auch die Möglichkeit hat, mit anderen Daten zu tauschen und zu kollaborieren. Das ist unsere Vision. Im Endeffekt passt es auch, glaube ich, ganz gut mit dem rein, was, was hier derzeit auch in der Bundesregierung abgeht, dass sozusagen und auch gefördert wird, dass das Daten ähm, föderalisiert untereinander ausgetauscht werden können, dass man weggeht von diesen großen Cloud-Anbietern, wo man nicht weiß, was die überhaupt mit den Daten machen. Und wir möchten den Leuten unsere Plattform, unseren Vorsprung äh, geben und, und ihnen zeigen, wie man, wie man damit neue, großartige, smarte äh, Applikationen bauen kann. Genau, also Wettbewerber von uns sind ähm, Domo, das ist ein amerikanischer ähm, Cloud-Anbieter für Business Intelligence und ähm, dann haben wir auch als Wettbewerber Microsoft Power BI und Google Data Studio. Ähm, also hauptsächlich haben wir es hier mit amerikanischen Firmen zu tun, ähm, mit denen wir im Wettbewerb stehen und unser Ansatz ist, dass wir neben einem sehr schlichten und eleganten UI, was wir in unserer Software haben, ähm, vor allem einen dezentralisierten äh, Cloud-Ansatz fahren. Das heißt, die Daten werden, äh, können bei uns auf unseren Servern gehostet werden, aber man hat auch die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob man die Daten auch bei sich in der Firma lassen möchte. Man kann trotzdem Analyse, Tools und Services verwenden, wenn man das braucht. Aber die Daten verlassen niemals äh, das Gebäude sozusagen. Also man kann selber entscheiden, nein, ich möchte nicht äh, die Daten weitergeben. Das ist ein Vorteil, den wir bieten, das heißt unsere Software kann bei Firmen lokal installiert werden, so wie es bei klassischer Software damals auch war und wir unterstützen die Firmen dann auch darin, dass sie das ausbauen können, dass sie noch mehr Analysemöglichkeiten bekommen etc. Ein zweiter Vorteil gegenüber Google und Co. ist, dass wir eine tief integrierte Kommunikation und Chat-Komponente mit eingebaut haben, sodass man auch die Möglichkeit hat, im Team über Daten zu sprechen und Reports einfacher und verständlicher äh, äh, zu erklären und in den Dialog mit reinzubringen. Das ist im Endeffekt der Zwei. Wir sind, denke ich mal, anders, weil wir so ein bisschen punkig auch unterwegs sind. Äh, da bin ich jetzt ganz offen und ähm, wir glauben daran, dass Daten und Informationen für alle zur Verfügung stehen müssen und ähm, möchten das Ganze fördern, dass es äh, liberalisiert wird ähm, und glauben daran, dass nur die Gemeinschaft und sag ich mal, die Community, die wir langsam auch äh, aufbauen möchten, ähm, das bewegen kann. Wir alleine schaffen das nicht, ähm, aber wir können eine Plattform schaffen und eine, ein Ökosystem, wo es möglich ist, gemeinsam an neuen Anwendungen zu arbeiten. Ähm, ja, also ich könnte mir jetzt persönlich vorstellen, ähm, dass man zum Beispiel solche Data-Spaces, wie wir sie, ähm, wie wir das nennen, ähm, dass man für die Stadt München auch einen Data-Space hat, wo ähm, verschiedenste Daten über die Stadt ähm, ja, konsolidiert werden, aber das Ganze auch öffentlich, sodass man als Bürger zum Beispiel auch Wetterdaten einsehen kann auf dem Dashboard, so ähnlich wie Wikipedia dann nach bestimmten Themen suchen kann und sich schlau machen kann, das ist der erste Punkt. Genau, und der zweite Punkt wäre halt, neben diesem öffentlichen Daten also anzeigen und Daten besprechen und gemeinsam teilen, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Stadt München vielleicht auch ihre eigenen Prozesse damit verbessern möchte, indem sie jeder Mitarbeiter sein eigenes Dashboard hat, seine Tasks auch gleich alles in einer Oberfläche hat, um um äh, sich Wege zu sparen und schnell und, und, und, und, sag ich mal, flexibel auch seine Aufgaben und Arbeiten zu machen. Also meiner Meinung nach ähm, ist der Nutzen groß, vor allem wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, vor allem aus vielen Informationen, ähm, also aus, aus, aus vielen Informationen, äh, nee, aus, sagen wir mal, rum, Entschuldigung. Aus wenig Informationen trotzdem das rauszuholen, was, äh, was man wissen möchte. Also im Grunde ähm, für die Gesellschaft ist es wichtig zu verstehen, es gibt, es gibt Plattformen im E-Commerce-Bereich en masse. Das heißt, ich kann im Digitalbereich, ich kann mir alles in Amazon bestellen, ich kann mir hier was kaufen, dort was kaufen, das verfolgt alles im kommerziellen Hintergrund. Aber es gibt keine Plattform, wo ich mich über Einwanderungs- ähm, Politik informieren kann, wo ich auch Daten bekomme, äh, um zu sehen, okay, wieso steigt hier jetzt der Meeresspiegel an, wieso ähm, ist die Luftfeuchtigkeit oder die, die Luftverschmutzung in bestimmten Gebieten so hoch und wir wollen über unsere Plattform die Daten so öffnen, dass jeder versteht, wie sein Einfluss auf die Umgebung, auf die Umwelt, aber auch auf andere Menschen wirkt und das quantitativ. Ähm, auch, auch für besser versteht, wie er sich besser in eine Gemeinschaft einfügen kann. Also im Endeffekt basiert alles auf dieses Informationen teilen, um neues Wissen zu generieren. Und dieses Wissen muss unbedingt für alle zugänglich sein und äh, unserer Meinung nach auch komplett kostenlos. Das ist wichtig, ähm, dafür stehen wir ein. Und gleichzeitig ist es auch ähm, extrem wichtig, dass, sage ich mal, das nicht in falsche Hände gerät, sondern jedem gehört. Also jeder sollte. Besitzer seiner Daten sein und die Möglichkeit bekommen, die mit anderen zu teilen, wenn er das teilen möchte.